Herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Offroad-Shuttle-Tag in Finale Ligure nach dem Mittagessen war es erstmal ein bisschen schwer wieder in die Gänge zu kommen weil es war alles noch recht nass und klamm und auch draußen hat es geregnet aber nichtsdestotrotz ging es wieder ab auf den Trail und wir konnten es selbst kaum glauben, oben war es noch pitch nass und mit Regen und Meter für Meter, dem wir weiter runtergekommen sind wurde es dann trockener und es kam sogar noch leicht die Sonne raus, so sodass wir nach diesem Trail dann noch zwei oder drei weitere gefahren sind und noch richtige Highlights kommen also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu ich war selbst erstaunt, was es da alles um Finale rum an kurzen Face auch gibt, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat und die echt technisch auch anspruchsvoll waren und richtig Spaß gemacht haben. Mega geil! Und hier muss man zugeben, in der Gruppe ist man doch einfach ein bisschen schneller unterwegs als alleine. Ich meine, klar, das muss man vielleicht nicht jeden Tag haben, weil man da natürlich auch viel weniger außenrum mitkriegt. Aber ab und an ist es wirklich super. Und ich würde auch behaupten, dass es einen wieder ein bisschen besser macht, weil man einfach mehr an seine Grenzen geht, als wenn man alleine unterwegs ist. Und die Gruppe an der Stelle war wirklich cool. Das stimmt. Und die wird jetzt in diesem Video auch wirklich noch vorgestellt. Also schaut mal, wer da so alles mit dabei macht. so lange Auto gefahren, dass es wieder regnet. Juhu. <lacht> ja, wer das jetzt nicht verstanden hat, ich habe gesagt, wir sind so lange Auto gefahren, bis es wieder geregnet hat, hat auch gestimmt. Aber nichtsdestotrotz war die Stimmung in der Gruppe echt genial und jeder wollte einfach nur fahren, fahren, fahren. Und ja, so haben wir eben noch einige von diesen kurzen Strecken um Finale rumgemacht. Und der Guide sagt euch nachher auch noch, wie die jetzt genau hießen haben. Also das wird auch verraten. Hießen haben. Ja, den Namen der Strecke. Ach was. Hello, my name is Guy. Mm -hmm. Und auf dem Trail trainiert anscheinend das Downhill Team, das italienische, hat er auch gesagt. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber wir glauben, dass wir das schreib, Schreibt mal in die Kommentare, wie erfolgreich das Team ist, das Alle gerade noch euphorisch. Sagen wir dann gleich mal für euch, oh, wer so alles halt, äh, drauf war. Jetzt eigentlich gefilmt. Wie heißt du? Wie lange fährst du schon? Äh, fünf Jahre. Fünf Jahre. <lacht> Und eigentlich aus Schweden, aber wohnt in der Schweiz, oder? Ja, gell. Sehr schön. Hi, ich bin Jana. Und ich komme aus Freiburg. Und fährt erst seit Heuer so richtig, hat sie erzählt. Heißt es ein Jahr Heuer? Ein Jahr. Ja. Ja, ist richtig. Krass, oder? Im Dezember vor einem Jahr habe ich mein Bike bekommen. Mega. Ja. Ich würde sagen, Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare ein paar aufmunternde Worte. Weil wenn man da jetzt schon so mitfährt, Hut ab würde ich sagen. Wen hatten wir noch drauf? Ja, ja. Wer bist Hallo. du? Emil. Emil? Ja. Wie lange fährst ja. du schon? How long? Ja, Jahre Sauber. Ich bin auch aus Freiburg, fahre auch ungefähr sechs Jahre. Sechs Jahre. Und schon zweimal das Schlüsselbein gebrochen. Und schon zweimal das gebrochen. So, wer bist du denn jetzt? Stell dich mal kurz vor. Ich bin die Petra. Das ist mein YouTube-Channel. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wie lange fährt sie schon Fahrrad? Länger als mein halbes Leben. Ziemlich genau 19 Jahre. Hat sie noch Stützräder? Ja, hm, heute nicht. Lieder, der, den wir gerade gefahren und hieß Kleiner Kobe", oder Was hast du gesagt? Pinot Morto, ja. Pinot Morto. Super, was sagen wir dazu? Oh. Er hat geliefert. Und was fahren wir jetzt als nächstes? Trail, let's say. That's just a connection to Oribago. So ah, okay. instead of doing the start of Oribago, we do this and then go into. Okay, jetzt wird's langsam duster. <lacht> Nico macht Lupine-Werbung. <lacht>